Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch mal was kleines vorstellen und zwar, ich habe gesagt, ich stelle mein Texture Pack ab 1500 Abonnenten zur Verfügung. Ich habe mich jetzt, jetzt dazu entschlossen, das als 1000 Abonnenten Special zu machen. Und zwar möchte ich euch mein Texture Pack zur Verfügung stellen, damit ihr damit zocken könnt. Und äh, ja, es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr einen Daumen für die Folge nach oben da geben lassen, tun würdet. <lacht> so, <lacht> da haben wir das jetzt auch mal geklärt. So, also wie gesagt, lasst doch mal einen Daumen dafür nach oben, dass ich euch das Texture Pack zur Verfügung stelle jetzt. Ähm, ich habe das noch ein bisschen weiter modifiziert, wie ihr das in den Stream gesehen habt. Das sieht jetzt eigentlich komplett anders aus wieder, aber äh, immer noch so den gewissen Touch von äh, meinem alten Texture-Pack sozusagen. Ähm, und zwar würde ich gleich sagen, wir beginnen jetzt mal. Ich habe jetzt mal das Default Texture-Pack drin mit dem äh, Zeus Ultra-Shader oder mit, mit dem Zeus-Shader, eher gesagt gerade hier mit dem Standard Zeus-Shader, wie ihr seht. Ähm, <lacht> und ich würde jetzt mal sagen, ich lade jetzt mal mein Texture-Pack rein. Dann könnt ihr das auch schon mal sehen. Also hier lennart pvp texture pack ne? Wisst ihr Bescheid. Und das, äh, das muss ich nochmal ändern, weil das ist kein Pack mehr mal 16. Das ist jetzt schon ein etwas hochauflösenderes Pack, da ich äh, mit meinem PC ein bisschen hochauflösen da jetzt arbeiten wollte. Wie ihr seht, es ist jetzt dunkel geworden. Ich kann jetzt mal äh, Set 0. Bringt das was? Das bringt was. So, jetzt guck mal, jetzt könnt ihr schon mal sehen, so sieht die Grafik von meinem Texture-Pack aus. Das ist ziemlich schlicht gehalten. Was ich aber dazu sagen muss, es hat angehende 3D-Texturen. Das heißt, es kann nicht jeder PC standhaft das Texture-Pack ausführen. Äh, mit dem Shader natürlich dann wiederum gar nicht höchstwahrscheinlich, weil ich habe jetzt gerade mal 55 FPS, <lacht> knapp, ja, 55 FPS habe ich gerade. Äh, und das bringt mein PC schon ein bisschen ins Schwitzen. Aber so ein Standard mit dem Texture Pack habe ich um die 490, äh, 480, 490 FPS auf so einer Survival-Welt hier. Ähm, das mit dem Shader sieht jetzt ein bisschen buggy hier aus, bei den Bäumen zum Beispiel, weil die sich so ein bisschen bewegen. Aber ich kann dir jetzt mal zum Beispiel sagen, und zwar sehen wir hier ganz gut die Texturen. Das sind die 3D-Texturen von dem, oh Gott, von dem Texture-Pack. Wenn man hier mal rangeht, sieht man, dass die wirklich Pixel für Pixel bearbeitet sind. Das sind relativ schöne Texturen, wie ich finde. Und das kann man auch ganz gut sehen. Also es ist jetzt nicht 3D-mäßig so, beziehungsweise es sind keine echten 3D-Blöcke, wie man jetzt von der Seite sieht, aber... Es hat halt einen gewissen Touch von 3D. Es sieht halt äh, besser aus als das Normale, wie ich finde. Ich habe jetzt auch nicht jeden Block damit übernommen. Ich kann ja jetzt mal ein bisschen was zeigen. Zum Beispiel haben wir hier ähm, die, wo ist it? Da. Zum Beispiel haben wir hier die Spitzhacken. Das sind die Spitzhacken. Da sieht man mal ein bisschen, wie die Spitzhacken aussehen. Die, äh, die Axt sieht auch ganz gut aus. so. Schaufel ist äh, auch relativ schön. Was ich auch geil finde, die Abbauanimation, die kann man hier leicht sehen. Ja, kann ich das vielleicht mal nach... Ich mache das mal mit, mit der Spitzhacke. Weil guck mal, da sieht man die Abbauanimation mal ein bisschen. Ne? Ich finde die relativ cool. Der Gravel ist natürlich auch mit äh, 3D-Effekten belegt. Der Stein jetzt nicht, weil ich den Stein nicht ersetzen wollte. Das würde dann wiederum zu viel Leistung ziehen, glaube ich zumindest. Ähm, der Crafting Table hat genau diese gleiche Sache, dass er auch 3D-mäßiger gehalten ist. So, also schön smoothe Textur. Gefällt mir auf jeden Fall sehr. Und äh, das Schwert sieht auch ziemlich fresh aus, wie ich finde. Es ist kein übliches pvp texture Pack jetzt so an sich. Aber äh, es gefällt auf jeden Fall. Es gefällt. Ich finde, das Schwert sieht ziemlich fresh aus. Ziemlich fresh sogar. Ähm, ich gehe jetzt mal ganz kurz in den Game und 1 kann ich euch das mal ein bisschen besser zeigen. Die Rüstungen sind ja auch standardmäßig gehalten, würde ich eher sagen. Die Texturen an sich sind jetzt auch nicht so stark verändert eigentlich. Ich lösche das jetzt ganz mal. Hier sieht man, wie gesagt, die ganzen Schwerter. Der Bogen, der sieht auch äh, ziemlich fresh aus. Auch diese Herzpartikel, die da so hinterher fliegen. Und ähm, was ich auch ganz cool finde, ist zum Beispiel mein Inventar beziehungsweise wenn ich jetzt, also hier unten, wie ihr seht, die Leiste, die habe ich so gemacht, das ist jetzt, wenn man das so sieht, ist das so ein bisschen grau, fleckig, schwarz hinterlegt so, also auch ein bisschen transparent, aber jetzt nicht komplett transparent. Und zwar habe ich die Rüstungen, diesen Standard, das hier sind natürlich noch die Standardrüstungen, die Lederrüstung habe ich bis jetzt noch nicht geändert, äh, das werde ich aber in den nächsten Tagen auch noch ändern. Das heißt, ihr seht dann wieder sozusagen eine etwas verbesserte Version. Das sind aber nur so Kleinigkeiten, die ich noch dran verändern möchte, das ist jetzt nichts Großes mehr. Zum Beispiel die Äpfel, die sind auch äh, nicht ganz standard. Erze zum Beispiel kann man jetzt auch ganz gut erkennen. Die sind jetzt auch äh, 3D-mäßiger. Ich meine, wenn man jetzt so von der Seite guckt, sieht es echt aus, als wären diese Texturen 3D. So von Weitem nicht mehr. Aber wenn man so nah dran steht, es sieht einfach aus, als würden diese, diese äh, Kohleerze hier so rausstechen aus dem Block. Das finde ich relativ nice. Die Spinnenweben sind auch leicht verändert. Die sind... Äh, ja kleiner transparenter auch ein bisschen hochauflösender und ähm, Ofen ist natürlich auch geändert das sieht man hier auch der hat auch eine nicht 3D Textur aber eine sanftere Textur und äh, die Ranken sind verändert und die hier sind auch verändert das heißt guckt euch mal bitte die Ranken an das sieht echt aus also wirklich 3D mäßig aus finde ich jetzt finde ich richtig cool und natürlich hier haben wir noch die die, die kann man jetzt hier nicht platzieren Müssen wir mal zu einem Wasser kurz hinfliegen hier? Und äh, die haben natürlich auch eine etwas schöne Ansicht. Ja, die haben, ja, ich finde die relativ schön, Leute. Ich weiß nicht, wie ihr das findet, aber ich finde, die sehen schon sehr realistisch aus, wenn man sich das mal jetzt so anguckt. Die sehen echt richtig realistisch aus. Finde ich cool. So, und ich zeige jetzt euch nochmal das Texture Pack ganz kurz ohne Shader. Gehen wir auf den Internal. So, das ist ja dann ohne Shader. So sieht das ohne Shader aus. Die Texturen bleiben natürlich. Das Wasser, naja gut, das Wasser ist halt das Wasser. Und die Texturen bleiben auch. Äh, diese Erztexturen, das bleibt natürlich, das bleibt alles so, wie es ist. Und da wird sich auch nichts dran ändern hier. Ne? Und ähm, ja, das Bett hat eine le leicht veränderte Textur. Also nicht, nicht doll, aber ist auf jeden Fall sanfter, die Textur, finde ich. Die ist nicht mehr so, so, ja... Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. So. Und was hatten wir noch? Die Köpfe bleiben so, wie sie sind. Ja, Lava, Wasser. Lava und Wasser sehen halt aus wie Lava und äh, Wasser. La Lava. So, ne? Sieht halt ganz normal aus eigentlich, würde ich jetzt mal behaupten. Äh, das ist Feuer. Ne? Damit ihr das mal seht, hier, so ist Feuer und äh, XPs sehen natürlich auch alles gleich aus wie halt bei dem Default Texture Pack. Jetzt zeige ich euch nochmal mein Inventar und zwar gehen wir davon in den Game Mode 0 und hier seht ihr mein Inventar. Hier bin einmal ich drin mit meinem Skin und hier steht einmal so Hashtag Army. Finde ich relativ gut gemacht. Also ich fand da habe ich mir echt ein bisschen da habe ich mir echt Mühe gegeben und hier sieht man nochmal mal die Abbauanimation, denn ich wollte nochmal ganz kurz eine Werkbank machen, weil ich der Meinung war, dass ich die Werkbank auch schon verändert hatte. Genau. Die Werkbank hatte ich auch schon verändert. Hier kann man das mal so ein bisschen sehen. Das ist jetzt nicht mehr so ganz passend hier drin. Wie ihr seht, hier guckt das ein bisschen rüber. Aber das äh, hat mich jetzt relativ wenig gestört eigentlich. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich finde das einfach so viel geiler. So mit diesem schwarz hinterlegten äh, Schmierhintergrund so ein bisschen. Dieses Leonard says dazu. Ähm, genau. Das hier ist auf jeden Fall äh, das 1000-Abonnenten-Special, meinesseits jetzt, also ähm, ich möchte mich auf jeden Fall bei jedem Abonnent bedanken, bei jedem, der geliked hat, bei jedem, der donated hat, bei jedem, der auch nur irgendein Kommentare geschrieben hat oder einfach nur die an die Leute, die nur zugucken und still sind, halt in den Kommentaren oder auch mit den Likes. Ich bedanke mich einfach bei jedem, der mir zuschaut und äh, ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen nochmal einen Livestream hinbekommen. Ich denke mal am äh, am Samstag kriegen wir nochmal einen Livestream hin, würde ich jetzt behaupten. Und ja, es macht mir auf jeden Fall sehr Spaß mit so einer so großen Community. Wir sind in den letzten Tagen so groß gewachsen. Ähm, ich finde das richtig cool von euch. Das wollte ich euch nochmal ganz kurz ans Herz legen. Ähm, mir macht das mega Spaß, YouTube. Es macht mir einfach wirklich mega Spaß mit so vielen Leuten, so vielen verschiedenen ähm, Menschen aus verschiedenen Schichten zu spielen, zu zocken und einfach nur Spaß zu haben. Und ich würde mich auf jeden Fall jetzt von hier verabschieden und wünsche euch allen einen schönen Tag und hoffe, ihr habt Spaß mit dem Texture Pack. Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt für meinen Kanal, für Texture Packs, für sonst irgendetwas, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Und ja, ich verabschiede mich jetzt, haut rein und ciao.